Zunächst schneidest du mit einer Schere aus einem Stück Pappe zwei Kreise mit einem Durchmesser von 6 cm aus und anschließend in die Mitte beider Kreise ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5 cm. Nun legst du beide Kreise aufeinander. Im nächsten Schritt fädelst du einen ca. 2 m langen Faden auf eine Vernähnadel und stichst von unten durch die Mitte der Kreise. Den Vorgang wiederholst du fortan, bis du mit der Nadel kaum mehr durch das Loch in der Mitte kommst. schneidest du die Wolle am Rand der Pappkreise auseinander. Als nächstes nimmst du einen 50 cm langen Baumwollfaden zur Hand. Ziehst ihn zwischen den beiden Pappkreisen fest und machst einen Doppelknoten. Anschließend schneidest du die Pappkreise an der Seite etwas auf und ziehst sie danach vom Bommel. Jetzt kannst du den Bommel noch etwas frisieren und ihn an der Mütze festknoten.